Für mich ist es ja jedes Jahr so also ein absolutes Highlight im Winter oder im angrenzenden Herbst nach Spanien zu gehen, zum Motorradfahren das ist für mich sehr, sehr, sehr, sehr sehr wichtig und gehört für mich zum, zum Abrunden dieses Sports einfach dazu. Und von dem her ist es eigentlich so ein richtig, ein richtig cooler Flair in Almeria zu sein, hier in der Wüste, wo man das Gefühl hat, man ist irgendwie weit, viel weiter weg als nur in Südspanien. Und einfach die Kombination zwischen, zwischen Rennsport, Motorsport, Motorräder, Rennstrecke und dieser unfassbar imposanten Landschaft ist einfach Wahnsinn. In Almeria. Das ist schon ein bisschen magic. Weil in Almeria bin ich aufgewachsen. Ich das ist der Hammer. Schauen wir hier. Die ZX10 stehen bereit. Und zwar haben die Jungs jetzt, ich bin der Filmer, ich darf jetzt noch nicht fahren, die machen jetzt noch eine Landstraßentour durch die Sierra Nevada dass die Leute auch ein bisschen was von der Landschaft hier sehen, das ist natürlich total beeindruckend. Und ähm, ich habe die Aufgabe zu filmen und wie ihr wisst, ich darf ja nicht mitfahren, weil ich habe keinen Blüterschein. Ich muss ja noch warten auf die Strecke. Ich hatte jetzt wieder die Möglichkeit, dort zu sein. Ähm, Kawasaki hat mich auf die Ninja Academy eingeladen. ist ein absolutes... Exklusiv-Event von Kawasaki, denn wo hat man eigentlich die Möglichkeit, mit nur irgendwie 10, 15 Teilnehmern auf alleine auf einer Rennstrecke zu sein? So, jetzt lassen wir mal warm laufen. zusammen mit ähm, focused events äh, diese rennstrecke ganz exklusiv eben dass nur die Kawasaki teilnehmer auf der rennstrecke fahren und das exklusiv das ist halt irgendwie überall quasi hat es hat das seinen erkennt man das wieder ähm, man wird vom vom flughafen abgeholt man wird ins hotel in ein tolles hotel gebracht ähm, das absolut äh, fast schon ein bisschen oversized ist, also, also war wirklich, wirklich heftig. Ich bin sehr gewohnt im Sprinter zu schlafen und dann hat man wirklich ein tolles Hotel. Schaut euch das an. Eigentlich ist es äh, so ein Golfhotel, so ein Golfresort, aber ist echt Hammer. Jetzt ein bisschen weg von der Rennstrecke, so circa eine halbe Stunde Autofahrt, ist aber alles okay, weil es wird sicher um Transfer und Transport um alles gekümmert und muss sich eigentlich um nichts kümmern und die Intuition dahinter ist so ein bisschen so Einsteiger und welche die schon ein bisschen Erfahrung haben so, ne, so nach Spanien zu kriegen und mal eine Kader zu fahren und das machen sie natürlich, das reizen sie natürlich an mit einem richtig günstigen Kurs, Komme ich später drauf. So, wie man sieht, ich habe ein paar fleißige Runden gefahren hier. Und die fahren auch schon wieder. Ich habe echt mit der Doppel-R richtig Spaß gehabt. Also zusammen Straßenreifen, ich bin hier gefahren 1 Minuten 46 Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit dem Rennmotorrad hier 1 minuten 40 fahre. Und ich mit dem Straßenmotorrad mit Straßenreifen 1,46 fahren und wir hatten richtig Laune. Wir haben jetzt auch zusammen der Carsten, der Chefinstruktor hier und ich zusammen eine onboard Lab gemacht. Ein paar, ein paar Runden zusammengefahren und haben es richtig krachen lassen mit den Straßenreifen. Aber so ab der dritten fliegenden schnellen Runde ist halt Feierabend. Da geht es nur noch quer. Aber wir haben hier richtig Spaß. Wir haben die ganze Strecke für uns alleine. Wetter ist Oberhammer. Also Macht richtig laune, macht richtig laune. Just stay out to the side and then just as you come up over that crest, you see the curve. And when you see the curve, you aim for the curve. Mm -hmm. so, but not before. Mm -hmm. Don't preempt it. That's the thing that people do is like, I need to be over there. But you can actually use a little bit of throttle there. You can actually pinch a bit of time. By by using the throttle there, the bike's mm -hmm. upright, straight. You can just roll mm -hmm. the throttle a little bit. kümmern, weder um Sprit noch um Reifen noch um... Der braucht sich um wirklich gar nichts kümmern. Der braucht sich nur raufsetzen. Da sind Mechaniker vor Ort, die wechseln abends die Reifen, wenn die schlecht sind. Die tanken, die putzen des Motorrad, du brauchst dich quasi um nichts kümmern und ist natürlich für mich auch mal so ein richtig geiler Luxus gewesen, einfach kommen und draufsetzen und fahren. Meine, wie geil ist das denn? Also, du kennst mich, wenn du mit mir unterwegs warst, du weißt, was ich immer Stress habe, ich muss mit ihm reden, mit tanken, mit bremsen wechseln, Reifen wechseln und so einfach Helm draufsitzen, gib gebe ihm, super, super, super leihwand, sagt der Österreicher. Ich bin kein Österreicher, aber, aber sehr interessant. Ähm, wirklich, wirklich toll. So eine Ankündigung auch noch. Also ich bin bei, bei Kawasaki jetzt bei jedem Ninja-Event, bei, bei jeder Ninja-Academy sorry ähm, mit dabei und, und kümmere mich quasi um euch und darf dann mit dabei sein. Ähm, jetzt fragen sich natürlich bestimmt viele, was kostet das Ganze? Jetzt äh, halte ich fest, das ist, das ist, das ist eigentlich das ist unvorstellbar für jemanden, der weiß, was das normalerweise kostet. Das kostet pro Person 999 Euro. Euro inklusive Hotel, Motorrad, Rennstreckengebühr, Instruktion, Reifen, Verschleiß, Sprit, äh, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Transfer. Carsten, wie hast du es gefunden? Ja, war ein wunderschöner Tag, super Wetter, alle hatten Spaß. Leider haben wir zwei Bodenproben gehabt, aber äh, das passiert schon mal, alles gründlich ausgegangen, keiner verletzt, alles schön. Carsten ist übrigens der Chefinstruktor hier von Kawasaki. Wir haben auch, äh, blende ich ins Video ein, eine schöne Runde gemeinsam gedreht. War Spaß. Mal die Instruktoren wieder mal ein bisschen frei fahren und, und haben mit dem Straßenreifen trotz alledem hier richtig Spaß gehabt, muss man sagen. Ne? Ja. Und genau. war... Besonders beeindruckend, dass trotz des großen Altersunterschieds beide den gleichen Spaß hatten. Ich war echt überrascht, ey. der hat ganz schön am Kabel gezogen. Boah, <lacht> wow, der Hammer. So, jetzt geht es auf jeden Fall zurück ins Hotel, trinken wir noch ein Bierchen, oder? Oder zwei. Oder drei. Und Dann gehen wir schön was essen genau. und dann hatten wir schönes, schöne zwei Tage. Genau, also, bis später. Ciao. Ciao. So, und das war es schon wieder mit Spanien. Ich muss jetzt hier den ganzen... Das ganze Zeug, das hier alles verteilt liegt, noch zusammenräumen. Muss noch ein bisschen arbeiten. Ähm, Lederkombi lüftet ein bisschen aus. Willst du das coolste überhaupt sehen? Circuito de Almaria. Non speaking espanol. Das einzige, was du selber zahlen musst, ist der Flug. Die variieren. Wenn man das günstig, wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man das günstig, sehr, sehr günstig kriegen, so Flüge. Ähm, das ist mega günstig, also wirklich krass günstig. Da ähm, also ist alles mit dabei, von dem her gibt es halt wirklich wenig Plätze und es sind auch jetzt nur noch ein paar frei. Ich habe ähm, bevor ich jetzt das Video online gestellt habe, privat schon in meinem Umfeld natürlich das besprochen und alle wollen das gleich haben <lacht> und von dem her weiß ich jetzt nicht, aber da muss mal schauen, ich schreibe die Termine unten in die Beschreibung und auch verlinke ich natürlich die, die Homepage von der Kawasaki Ninja Academy. Da könnt ihr mal reinschauen, welche Termine noch vorhanden sind und was da eventuell ähm, für euch relevant ist. Ähm, wirklich, wirklich ein cooles Event, müsst ihr euch fast anschauen. Wer noch nie in Spanien Motorrad gefahren ist, da habt ihr jetzt mal wirklich die Möglichkeit kostengünstig sowas in so einem exklusiv Status zu machen. Ich weiß nicht, ob Carver das noch öfter macht oder die nächsten Saison noch macht, ich weiß es nicht, das ist halt zu so exklusiv. Die werden da bestimmtes das Marketing-Werbebudget quasi auf den Putz hauen. Also das kostet die Geld, die verdienen da dann nichts, wenn man sieht was da quasi alles ähm gemacht und getan wird, also es wirklich, wirklich, muss man eigentlich ausnutzen. solange noch was frei ist, also ich freue mich drauf, falls wir uns sehen, wird natürlich mega entspannt dort in Almeria. Also, falls dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch, abonniere gerne den Kanal, falls du mich noch nicht kennst und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video, bis dahin, ciao! Ah. Du hast das Qualifying angeschaut von der MotoGP in Thailand? Alter, der Quattararo! Das ist ein Wahnsinn, was er macht. Er hat den Marquez einmal so richtig abgelegt und drei sind glaube ich, also auf jeden Fall Marquez und Quattararo sind in Kurve 5 beide übers Vorderrad gestürzt und ich glaube Valentino was sie auch. Also da ist irgendwie, muss eine Welle sein oder so, wo die dann auf der Bremse das Vorderrad verlieren. Das ist echt krass. Marquez was das zweite Mal dieses Wochenende gestürzt. Die arme Sau. Aber Quattararo, das ist der Hammer. Ich bin hier im Flughafenhotel und jetzt geht es dann weiter zur Rennstrecke nach Almaria. <lacht> Bis später.